Willkommen zurück zu Pokémon Scarlet bzw. Kamezin auf Deutsch. Ja, letzte Folge haben wir unseren Starter genommen. Quacksy war es leider nicht, sondern es war unser kleiner Takoko. Ja, und ihr seht schon unten auf der Minimap, wir wollen jetzt einen Kampf machen mit äh, Nemila, glaube ich, hieß ich, bin mir nicht sicher. Ich habe ihren Namen ein bisschen vergessen, aber wir werden es jetzt sofort herausfinden. Sind wir schon ready für den Kampf? Hey, ich bin hier drüben! Na ja, wir können sie ja mal ausprobieren, denke ich. Hast du einen Pokémon bei dir? Bist du eine Pokémon-Trainerin? Und als Trainerinnen müssen wir unsere Pokémon kämpfen lassen, damit sie stärker werden. Also los, Michael, bist du bereit für einen Kampf? Okay, probieren wir es mal aus. Juhu, darauf habe ich gewartet. Und das Pokémon, das ich jetzt erst in den Kampf schicke, ist.. Hm. Nee, wieder. Denk dran, für Maike ist das noch alles neu. Sie hat noch nie einen Pokémon-Kampf ausgetragen. Ups, ich hätte beinahe einfach mein übliches Team eingesetzt. Dann nutze ich das eben als Chance, um mein neuestes Pokémon zum ersten Mal kämpfen zu lassen. Ist noch weitere Pokémon? Wow. Aber jetzt ein fairer Kampf ist, nur eins gegen eins. Los geht's, Maike, der Kampf ist das Ziel. Buhmann trainerin Emilia. Ist das der Rivale-Theme? Cool! Okay, wie funktioniert der Kampf? Der erste pokémon kampf Hoffentlich macht er dir genauso Spaß wie mir! Okay, ähm, Ich muss sagen, ich mag das nicht, dass es so sehr simplistisch ist, dieses ganze Menü. Ähm, aber ansonsten... Interessant! Okay, noch sehe ich nicht, was effektiv ist. Vielleicht kommt das noch, vielleicht habe ich habe es auch mehr weggemacht. Das weiß ich nicht. Man sieht aber hier die Attackeninfo. Da muss man nicht immer extra nochmal Pokémon gehen, sondern mal da drauf drücken, hier rein gucken. Geht so ganz schnell und einfach. Und wenn wir schon mal Glut haben, das wir direkt nochmal ein. Nein, ein. Oh, ich bin langsam. Okay. Glut. Spuckt ihn so an. <lacht> Du hast dich wohl vorbereitet. Feuer pokémon sind gegenüber Pflanz-Pokémon im Vorteil. Das mag stimmen. Wir haben ein männliches Pokémon. Ja, okay, gut. Man muss sagen, in fast allen pokémon spielen sind die Starter meistens männlich. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Aber hätte ja sein können, dass wir die 25% Chance oder was auch immer das war. Haben. Ich weiß es nicht mehr. Ja, das war ein riesiger kampf Denn wir sind klar im Vorteil mit Glut. Und da erreichen wir sofort Level 6. Let's go! Wow, du bist echt gut. <lacht> Danke für das Taschengeld. Wow, dein erster Kampf und du gewinnst direkt. Echt starke Leistung. Du wirst ganz sicher eine erstklassige Trainerin. Lass uns gleich nochmal kämpfen. Ich will noch andere Strategien ausprobieren. Äh... Ich glaube, Maiko und Kokel sollten sich erst einmal ausruhen. Es tut mir leid, da ist, da ist die Aufregung wohl mal wieder mit mir durchgegangen. Bitte entschuldigt, Maike und Krogel. Kein Problem. <lacht> Danke, Maike. Ihr scheint euch ja schon prächtig zu verstehen, obwohl ihr euch gerade erst kennengelernt habt. wieder. Ne, ich verlasse mich darauf, dass du auch dein Wissen als Champ mit deiner Mitschülerin teilen wirst. Okay, tatsächlich, tatsächlich ist hier wohl der Champ. Interesting. Wie war das aber Champ? Cool. Jawohl. Ah, da habe ich auch direkt etwas, was du als Pokémon-Neuling wissen musst. Es gibt eine App, die du unbedingt brauchst. Hast du dein Handy dabei? Dann ist er sie schnell für dich. Hier, ist mein Handy. Habe ich vorhin bekommen. Und ich habe den Pokédex bekommen. Pokédex-App war nicht kostenlos. <lacht> der Pokédex registriert automatisch alle die Pokémon, die du fängst. Für einen Pokémon-Trainer ist die App ein Muss. Senior Jim, einer der Lehrer in unserer Akademie, war mit für ihre Entwicklung verantwortlich. Zu meiner Zeit haben wir wohl noch alle per Hand in unsere Notizbücher eingetragen. <lacht> die Welt ist schon einiges praktischer geworden. Das muss aber schon lange her sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Alles per Hand zu schreiben ist doch viel zu umständlich. <lacht> wohl wahr. Doch auch wenn sich die Zeiten ändern mögen, der Zauber, Pokémon zu begegnen, verblasst nie. So wird auch jede einzelne eurer vielen Begegnungen euch dabei helfen, weiter zu wachsen. Es ist zwar ein großes Unterfangen, aber ich hoffe, ihr werdet euch der Vervollständigung eures Pokédex widmen. Ich kann's versuchen. Nun denn, ich habe noch etwas mit Nemilas Familie zu besprechen. Nemila, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du Maiko zur Akademie begleiten würdest. Aber klar doch, überlassen Sie das ruhig, mir. Dann bedanke ich mich. Wulan, wollen wir zwei dann mal aufbrechen? Qua. Süß. Bye, Josuke. Vielleicht sollte ich mich nicht nur ums Kämpfen, sondern auch mal um den Pokédex kümmern. Oh, aber wo wir gerade beim Thema Pokédex sind. Du hast noch nie ein wildes Pummel gefangen, oder? Ich zeige dir, wie das funktioniert, bevor wir zur Akademie gehen. Komm mal eben mit. <lacht> Richtig schnell. Können wir unsere Pokémon hier rauslassen, das wäre cool. Drückst du Minus, benutzt du dich, Pokédex, okay. Ist er nicht mit Handy? Hier, ja. Handy. Ah ne, Y ist einfach nur Karte-App. Und Minus ist dann der Pokédex. Kämpfe gegen Pokémon oder fange sie, um mehr Einträge in deinem Pokédex anzusammeln. Gefangene Pokémon werden als Buchbände in der App verewigt und je nach ihrer Anzahl erhältst du Belohnungen. Für Details drückst du X. Da den Plus-Knopf, während du deinen Eintrag des Boden an kannst du deine registrierte Habitate einsehen. Aha. Aha. Genau, wir haben erstmal nur Krokel. Feuer-Kroko-Pokémon. full Kroko. Okay, und man kann hier... Okay, cool, cool. Man kann hier direkt wechseln, wo man will. Profil, ja, mein Profil? Okay, das ist unser Profil. Weiß, ob das noch ändern kann, aber... Na gut. Es gibt insgesamt... Ich weiß nicht, wie viele Pokémon es insgesamt gibt. Aber ich weiß, dass dieses Spiel den größten Pokédex hat hat bisher. Ähm, also sprich, es gibt nicht jedes einzelne Pokémon von früher. Es gibt hier, glaube ich, nur so ungefähr, lass mich lügen, knapp 300 von den alten Pokémon gibt es hier wieder. Ist vielleicht nicht so viel, aber ganz ehrlich, ich verstehe, warum sie es machen. Ich verstehe, warum sie es machen. Ähm, die machen das größtenteils auch einfach. Nicht nur, jetzt nicht nur wegen äh, Platz sparen oder so, sondern auch, weil... Ähm, für den Spieler ist es natürlich auch viel einfacher, dass dann, wenn du den Pokédex vollständigen möchtest, dass er nicht irgendwie tausende Pokémon fangen muss. Weil es gibt ja mittlerweile, glaube ich, tausend Pokémon. Das ist schon krass. Mich würde es nicht so sehr stören, wenn die Auswahl der Pokémon besser wäre. Weil, naja. Wir werden uns das noch anschauen später. Und hey... Meine Mutter. Ach, oh, Maike, du machst dich also jetzt zusammen mit Nemila auf den Weg zur Akademie, ja? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde mich gut um sie kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, mein Schatz. Nice, oder? Ich habe eben in der Broschüre der Akademie gelesen, was für eine großartige Person dort lernen. Außerdem scheint es eine Menge nützliche Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und benutzen kannst. Nemila steht dir jetzt auch zur Seite, also wird das ist bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Okay. Ab heute beginnt der Lehmann Akademie. Schau zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Hier etwas Geld und Verpflegung für mein großes Mädchen. Hm, danke. Sandwich? Nom nom. Sandwich make me strong. Ach, und hier nimmst du am besten auch noch mal was mit. Fünf Tränke. Ja, ich muss sagen, ich äh, muss im Real -Life auch noch ein bisschen achten mit, essen. Äh, äh, äh, äh, äh. Ein bisschen regelmäßig essen. Wenn den Fall, dass sich dein kleiner Begleiter verletzt, dann verlässt du jetzt wohl das Nest. Es äh, erwartet dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. So ist es nun mal mit den zehnjährigen Kiddies. Du musst sie loslassen und deine Pokémon-Welt reinschicken. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei allem. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwerfallen mögen. Und dann kannst du dich jederzeit nach Hause kommen und dich bei Mama ausruhen. Dann macht es mal auf dem Weg. Und passt gut auf euch auf. Mhm. Mhm. Meine Mutter ist ja total lieb. Oh. Aber wo waren wir noch mal stehen geblieben? Ah, richtig. Ich wollte jetzt zeigen, wie man Pokémon fängt. Ja, ich muss sagen, ich, ich interessiere mich sehr... Ja. Hier drüben! Ja, ja, ich komme ja schon. Ich interessiere mich sehr für dieses Tutorial, weil... Naja, man sieht nicht jeden Tag ein Pokémon-Game, was hier in einem so großen Open-Area oder Open-World... Stil ist. Also Legends war schon so, aber Legends hatte eine ganz andere Steuerung und das hier soll ein bisschen mehr traditionell sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Achso, wenn ich schon mal dabei bin, hier lang zu gehen, ich habe hier in der letzten Folge einen Pokéball entdeckt, an den ich nicht rangehen wollte, weil ich nicht rennen konnte. Das war mir zu lang. Aber jetzt gehen wir dahin. und... Ja gut, ob sich das jetzt gelohnt hat für einen Pokéball, weiß nicht. Wir haben ja jetzt schon ein paar Pokébälle. Vielleicht können wir auch einfach ja, ja. einfach so Pummel anfangen mit denen, die wir haben. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Probieren wir es aus. Kuchari. Was? Kuchariko-Pfad. Okay, komischer Name, aber alright. Und hier ist überall Gras. Hohes Gras. Schau, Michael, hier fängt der Kuchariko-Pfad an. Hm. Standbild. Ui, was ist denn das denn für Pokémon? Und auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Anders als in Städten begegnet man auf Wegen und im hohen Gras nämlich wilden Pokémon. Näherst du dich ihnen, kommt es zum Kampf. Aber keine Sorge, du hast ja Krokel. Und wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du. einen Pokéball! Den hier! Ich habe jede Menge davon. Hier, ich gebe dir ein paar ab. Oh, danke. Fünf Stück. Oh! Oh, ein Schweinchen! Ah, genau zum richtigen Zeitpunkt. Eber macht den Meister. Versuch doch direkt mal, gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Wie mache ich das? Oh, es geht aber direkt los. Okay. Pokémon fangen. Wenn du in den Pokémon-Kampf gehen willst, kämpfst, dann kämpfst, X drücken. Das ist der Shortcut. Pokémon lässt sich leichter fangen, wenn du es schwächst. Ja, Standardding, ne? Oh, ich kann die Kamera hier bewegen. Cool. Und da haben wir einen Ferkuli und... Ich meine, hier ist schon der erste Beispiel. Das erste Beispiel, warum ich die englischen Namen sagen werde. Der englische Name ist Lechonk. Und das ist einfach der geilste Name ever. Lechonk. <lacht> okay, ich werde es mal versuchen zu schwächen mit einem Tackle. Oh, das fällt so um. Oh, das ist die gleiche Attacke. Aber wir sind drei Level über. Also, das macht nicht so viel Damage. So, ein drittes Mal traue ich mich nicht. Ich glaube, da setze ich direkt meinen Pokémon ein. Ich mag Lechonk. Wir haben 8 Punkte, jetzt. Mal gucken. Oh, aber wie schnell! Oh, das ist echt schnell. Ferculi -cool wurde gefangen, oder? Ferculi, -cool ein neuer Eintrag. Es verfügt über einen fantastischen Geruchssinn, nützt diesen aber ausschließlich zur Futtersuche, der es sich den lieben langen Tag widmet. Ja, ich werde es nicht jeden einzelnen vorlesen, aber ein paar kann ich mal vorlesen. Ähm ich werde ihn mal jetzt zu Lechonk umbenennen. Es muss sein. Es tut mir leid, okay? Der Name ist einfach zu göttlich. LeChonk. Okay. Ein neues nice Buch. Nice. Wir sammeln Bücher. Wow, das war allererste Sahne. Ich hätte nicht gedacht, dass dir das direkt gelingt. Was das Fangen von Pokémon angeht, bin ich echt ungeschickt. Vielleicht kannst du ja mir ein paar Tricks beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt, also solltest du immer ausreichend Pokébälle bei dir tragen. Hier ist noch ein paar. Noch ein paar? Oh, zehn weitere. Danke. Da Komm ich erstmal zehn und dann fünf? Ja, egal. Das ist ein Pokémon, der schwächen, bevor du ein Pokémon wirfst. Melde das, ja? Stell dich unterwegs am besten ein paar wilden Pokémon und probier das Fangen gleich mal aus. Okidoki. Wie es, wenn wir zum Leuchtturm da hinten gehen? Von dort oben können wir die Akademie sehen. Wenn wir das dürfen? Die Pokémon, die du zum Beispiel im hohen Gras oder in Höhlen begegnest, das sind wilde Pokémon. Wenn du mit einem wilden Pokémon in Kontakt kommst, beginnt ein Kampf. Du kannst dann auch einen Kampf beginnen, in du dich in einem wilden Pokémon zuwendest und dann drücken des zr taste ein Pokémon auf es wirfst. Das eignet sich besonders gut, um gegen Pokémon zu kämpfen, die auf Bäumen oder in der Luft sind. Aha. Also, ich kann einfach so mein Pokémon rausholen. Oh, dann läuft es mit mir mit. Oh, ein Kleiner. Na süß. Na gut. Du kommst jetzt mit. Wir haben hier ein Item. Sind die denn random Encounters? Nee, ich glaube, man sieht die Pokémon. Ne, in alten Pokémon spielen kennt man das ja. Du grälst einfach ins hohe Gras, aus dem nächsten kommt dann ein Kampf. Aber hier sieht man die Pokémon. Das war auch schon in den anderen Switch-Spielen so. Aber bei 3 das war das noch nicht so. Und warum schwebt er? Oder, oder was ist da? Was wie soll ich das sehen? Oh, schon mal da oben. Kann ich aimen? Ne, ich kann nicht aimen. Okay, ich dachte ich könnte so gedrückt halten und dann aimen. Nee. Egal. Ein weiteres verkuli Wie viel macht Glut? Okay, das also steht effektiv. Okay. Das steht immer nur bei Pokémon, die man schon mal begegnet ist. Das finde ich gut. Ja, Glut ist auch immer sehr starke Attacke. Für den Anfang meine ich. <lacht> Generell nicht, aber für den Anfang auf jeden Fall. Und ja, verkuli Haar. Was? Ich habe sein Haar ausgezogen. Ich komme da nicht dran, oder kann ich da rütteln? Warte, kann das Pokémon das vielleicht rütteln? Mach mal hier. Kannst du das? Nee? Hm. Na gut, dann ich lass ich dich da schlafen. Vielleicht erlernen wir das später. Aber jetzt geht das anscheinend noch nicht. Ein Hopspross! Hallöchen, kleines. Aber es kämpft immer nur ein Pokémon mit. In Legends können mehrere Pokémon mitkämpfen. Hier ist es immer nur eins. Man sieht die anderen Pokémon noch im Hintergrund. Lol. <lacht> okay. Ähm. greife es an mit einem Tackle. Ja, wie gesagt, ich gucke mich ein bisschen um. Ich versuche mal, die Panz pokémon zu fangen. Aber ich werde die wahrscheinlich eher auf screen fangen. Das ist, glaube ich, nicht so interesting. Aber die neuen Pokémon möchte ich auf jeden Fall in der Aufnahme fangen. Die finde ich interessant. Ich glaube, es gibt ein bisschen über 100 neue Pokémon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Was war das denn für ein Signal? Ah! Kanon erlernt! Da sinkt der und macht Damage. Du, tete, du. Wieso macht das? und uh, was Tränke sehen aber jetzt ganz anders aus? Oh, guck mal da, da haben wir einen kleinen Schmetterling. Also der Wurm wird zum Schmetterling später. Was bist du für einer? denke ich aber noch nicht. Es ist ein Tarundel. Ja, Tarantel heißt es glaube ich auf Englisch. Ja, ist wahrscheinlich Käfer. Aber wir hätten gleich gleich mal Kanon einsetzen können. Ah, jetzt rauche ich mich nicht mehr. <lacht> Nächster Kampf. Im nächsten Kampf lässt ich Kanon ein. Jetzt rauche ich mich nicht mehr. Aber ja. Okay. Ist aber, wenn man einen Spinn-Pokémon mit sehr, sehr vielen Faden um sich rum. Mit sehr vielen Fäden. Sehr, sehr viel. Versuchen wir zu fangen. Und es ist drin. Nice, nice, ah, nice. Runde ist ein okayer deutscher Name. Ist fast der gleiche wie im Englischen. Okay! Taare Die Fadenkugel über seinem Körper umgibt ist sehr elastisch. Selbst die Sicheln seines natürlichen Feindes Sichlor prallen dann ja ab. Oh, die sind also, also, das Ding ist also befeindet mit Sichlor. Das heißt, es gibt Sichlor vielleicht in dieser Region? Interesting, interesting. Du, du, du. Ja, den können wir auch schon. wir auch gleich mal besiegen. Ich, ich mache mir ein bisschen Gedanken über Purmel. Ich mache mir ein bisschen Gedanken bei unser Team. Ähm, ich glaube aber, wir werden bisher nur unser Takoko behalten. Bei der anderen bin ich mir noch nicht sicher. maybe. ich gucke mal. mal. Bin mir noch nicht sicher. Was soll das denn? da wir gegen mich kämpfen. Ne. Hä? Huh? Das ist Duck. Seht, das ihr, er vibriert so komisch. <lacht> Der war stark und hat so vibriert. Oh Gott. Ja, ein bisschen ist das Spiel noch verbuggt. Auch wenn es ein Day One Patch gab. Ah, Kano will ich mal ausprobieren. Stimmt. Du, du, du. Ja, genau. Und da heult er uns an. Aber wir ignorieren das. Ich greife zurück an mit einem Tackle. -ja. Was? So wenig Damage, ehrlich? Das killt. Jetzt aber. Hundertprozentig. Bam! Da, ist down. Feuer-Pokémon. Hauptschuss, by the way. Pflanz-Pokémon. Und. Ja, was können wir denn noch so hier? Außer immer wieder die gleichen Pokémon. Wenn jetzt nicht gegen jedes Einzelkämpfen ist <lacht> offensichtlich. Aber. Ich gucke mir mal erstmal so ein bisschen das Spiel an. Der erste Eindruck ist wichtig. Und. Oh, hier leuchtet was. Oh, eine Silberbeere. Okay. Aber Items leuchten, das macht es einfach, das zu erkennen, wo die Items sind. Und schau mal da, ein Pormi. Das haben wir schon im Intro gesehen. Oder halt auf Deutsch, Pamo. Pormi finde ich ein bisschen cuter. Aber ansonsten, das ist kein großer Unterschied. Ist ein Elektro-Pokémon. Ich muss sagen, ich mag Pormi. Ähm, ich glaube, wir werden es sogar fürs Erste, nicht für immer, aber fürs Erste ins Team tun, weil... Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Pokémon. So, jetzt ist unsere Chance. Es ist geschwächt. Jetzt schmeißen wir den Ball. Natürlich bei den ersten paar Pokémon, das erst paar Routen, kann man auch einfach so den Ball werfen. Das funktioniert öfter mal. Aber vor allem später musst du immer schwächen. Sonst hast du sehr wenig Chancen, es zu fangen. Okay. Pamo, seine elektrischen Backentaschen sind nicht ganz ausgebildet. Um Strom zu erzeugen, muss es mit den Ballen der Vorderpfoten kräftig dran reiben. Okay Badam. Ich bin Büchersammler, Freunde, müsst ihr wissen. Oh, schon am Schlafen. Wahrscheinlich kann man sich so an... Hier so, warte. So, ja. Der Bildschirm wird auch so dunkel. Ja, man kann sich so anschleichen. Äh, ja, sehr, sehr viele Chance hier unterwegs. Sehr, sehr viele. Auch sehr viele Käfer-Pokémon. Ja, Käfer-Pokémon sind ja meistens eher schwächere Pokémon, aber muss nicht sein. Nicht immer. Aber oftmals... Und hier ist noch eine Item. Eine Persimbeere. Cool. Was passiert jetzt? Ah, der Leuchtturm. Ja, wir sind schon fast da. Mike! Na, hast du das Fang vom Pummel schon drauf? Klar. Lass mal sehen, wie viele Pummel du schon geschnappt hast. Was war das denn? Seine Ruf nicht gehört. Vielleicht war es ein richtig starkes Pokémon. Komm, lass uns rausfinden, wo der Ruf herkam. Aber mach ja einen großen Bogen um die Höhle hier in der Nähe, die ist nämlich gefährlich. Und das Waldroose hat zwar eine eingebaute Sicherheitsfunktion, aber passend lang der Klippe trotzdem geht besonders gut auf, ja? Okay. Ich möchte nicht da lang gehen. Ich möchte erstmal mich hier noch umschauen, und wo ist die Musik schon wieder hin? Manchmal hackt die Musik einfach ab und ist weg. Wird ein bisschen so weird. <lacht> Jetzt zum Beispiel ist keine Musik da. Das ist ein bisschen unangenehm. Man hat nur das Rauschen. Du, du ein Trank. Hier ist noch eine Taranto. Ein Ether. Der Ether macht mich stärker. Mhm. Hä? Warte mal. War das schon immer gelb? sieht also grünlich aus hier. Ja, okay, gut. Ich war nur verwirrt. Egal. Ähm, gucken wir mal beim Leuchtturm vorbei. Den gleichen sonst wie aus äh, den anderen Switch-Spielen. Ich meine, funktioniert ja auch. Warum ändern? Schau lieber später noch mal hier vorbei. Ich dachte, ich soll dahin Achso, ich soll hier lang? Oh, das wusste ich gar nicht, dass man hier lang kann. Was war denn das für ein Schrei? Oh, warte mal, da hinten! Da unten. Am Strand. Bei dem ganzen Wasser. Ja, genau. Oh. oh. Das Pokémon aus dem Intro. Ein paar Mudusa. Wow! Ich stehe an der Klippe. Ah! Äh, äh, was? Was? Äh, okay, hätte mich gerettet. Alles in Ordnung, großer Hast du Hunger, kleiner? Sieht schon sehr dünn aus. Das seltsame Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, was ihm vielleicht beine hilft? Sandwich makes me strong! Hier, nimm mein Sandwich. Ja? Ja, lass es haben. Für dich. Dann wird sie wieder besser gehen. Ah! ja, Es scheint ihm wohl besser zu gehen. Wow, du scheinst ja wirklich einen Reifen verschluckt zu haben. Kein Wunder, da würde es mir auch schlecht gehen. Und. Aha? Was ist denn da drüben? Eine Höhle. Aber ich soll doch nicht in die Höhle gehen. Ah, ja! Magai, what's up? Oh. Was zum. Es leuchtet so grell. Oh, ja! Und auf einmal... ist er wieder fit. Cool. Großer Dino. Hey, warte! Krieg ich nichts zurück? <lacht> Wie pixelig. Oh nein. Naja. Ich war trotzdem hilfreich. Soll ich da jetzt hineingehen? Hä? <lacht> Auf einmal spawnt er? Ich meine, wenn er mich schon so in seinen Hintern ausstreckt, dann folge ich ihm mal. Ah. Du musst mir helfen, Takoko. Nein! Da darf ich nicht rein. Okay. oder oh, sieht cool aus. Ich finde die oder sieht cool aus. Ich bin so langsam wieder. Oh, jetzt geht er wieder rein. also ich darf einfach nicht vor ihnen sein. Okay. Boah, überall ist Marakde. Boah, wenn hier noch ein paar Villager wären, könnte ich hier traden. Hey, Michael! Oh. Hier bist du also? Ist alles okay? Geht sie gut? Aber ja, alles klar zum Glück. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ich wusste gleich, dass du mit dem Handy sowas abfallen kannst. Na naja, gut. Und das alles nur, weil ich unbedingt rausfinden wollte, wo der Ruf herkam. Alles ah, bringt doch nichts. Wir müssen jetzt erstmal einmal schauen, wie du wieder rauskommst. Versuch mal irgendwie nach oben zu flettern. Wenn du nah genug bist, kann dich eins meiner Pummel vielleicht wieder rausziehen. Okay. Bist ein Item? Äh, was ist das für ein Pumme-Fort hier? Sieht richtig stark aus. Schau dich irgendwie mal so an. Vielleicht willst du das in den Wow! Wow! Krass, Wahnsinn! Das Bummer könnte so stark sein wie meine eigenen! Oder sogar noch stärker! Krass, was ist das denn für Bomben? Ah, der Trump! Trump ist wieder hier! Okay, er wartet auf mich! Gut. Die Zeit steht still, nur die Animation nicht. Ja, wir haben einen Mangunior. Auch bekannt als Trump-Pokémon. Weil es so ähnlich aussieht. Egal, ist sogar Joke. Whatever. Level Up für ein paar Pokémon. Säuse-Stimme. Cool. Ist auch so ähnlich. Wie kanon glaube ich? Kann sein. Hier haben wir noch einen Trank. Hier ist ein Dick Schaut mal! Ein Dick Hallöchen, Kleiner! Magst du mir deine Beine zeigen? Oh, da wird er so war und aggressiv. Na gut. Du wolltest es nicht anders. Warte, Dick wird wahrscheinlich äh, glutresistenten. Deshalb Kanon sollte stärker sein. Und wie es stärker ist. Ja, weil da ist, glaube ich, Typ Boden. Ne? Ich weiß nicht, Glut ist, glaube ich, vielleicht normal oder nicht. Ich weiß nicht mehr. Okay, sorry. Habt nicht jeden einzelnen Typen im Kopf. Das solltet ihr mittlerweile wissen, für die, die schon länger bei mir Pokémon schauen. Und das ganz da. sie wir auch ein. Weiterentwicklungen? Ne, noch nicht. dich nicht mit mir an. <lacht> Herz gebrochen. Oh nein! Okay, hier war noch immer ein Item. Ich habe irgendwas noch auf aufleuchten sehen. Nee, hey, du bist nur mein Gunja. Auf jeden Fall hier ist noch ein Item. Die Lust in dieser Höhle ist ziemlich rauflustig. Es beruhigt mich zwar, dass du einen eine an der Seite hast, aber es sei trotzdem zu gut. Okay. Ich möchte mich ein bisschen umgucken. Das sieht echt cool aus, finde ich. Also Grafik ist gemischt. Manche Sachen sehen gut aus, manche nicht. Oh. Ja, die Kamera ist sehr komisch in diesem Spiel auf jeden Fall. Hui, hui Hallo. Gehst du weiter? Okay, ich war ich stand im Weg. Ich durfte nicht. Wow, das hat er reingehauen. Der Feis komplett zertrümmert. Was ist eigentlich eine normale Attacke? Ich muss das unbedingt mal merken. Pass auf, Michael, da kommt was. Hä? Huh? Was denn? Achtung, hinter dir. Ein Hundemon. Oder Hundemon, wie die anderen sagen. Ich sage immer Hundemon. Beides richtig. Man! Kämpfen wir? Na gut. Feuer gegen Feuer, aber du bist in Weiterentwicklung. Level 40. Ah! Ich kann nicht entkommen. Ja, was mache ich denn jetzt? In diesem Mittel kannst du nicht entkommen. Ja, komm, lass... Ah. Oh nein. Ich darf nie mal was auswählen, das ist so schnell! Ähm... Awkward oh silence? Äh. Hä? Möchtest du mir helfen? Ja, möchte er! Verschwinde! Null! So viele von den kleinen Rakern. Das ist nicht gut. Ich habe einen Plan. Denkt er sich. Okay, let's go. Hey. Hier oben. Komm schnell. Nice. Ich mag dieses große rote Pokémon. Ich mag es. Sieht cool aus. Und... Ja. Ich kann nicht glauben, wie ruhig du geblieben bist. Das wurde richtig brenzlig. Immer diese Transitions sind komisch. <lacht> du. Oh nein! Ein Sandwich kriegt man nicht alles hin. Wow, ist alles in Ordnung mit ihm? Vielleicht ist es der Chef, weil er seine ganze Kraft aufgebraucht hat? Und was für ein Pokémon ist es überhaupt? Sieht ein bisschen aus wie ein Mopex. Aber so eine Form habe ich noch nie gesehen. Mopex? Und dann hat jetzt auch noch plötzlich sein Aussehen geändert. Meinst du, das geht ihm gut? Gute Frage. Vielleicht braucht er einfach noch ein zweites Sandwich. Du weißt es also auch nicht. Hm, aber zum Glück ist dir nichts passiert. Der Kampf gerade war wirklich beeindruckend. Du und das seltsame Pokémon, ihr wart ganz im Einklang, als ihr gegen Hundemann gekämpft habt. Was? Du hast ihm gar nicht gesagt, was es tun soll? Ich hätte gedacht, das wäre jetzt ein Pokémon, aber wohl doch nicht. Ich weiß nicht, es ist nicht in meinem Ball, also. Nicht wirklich. Oh, schau mal, ich scheint ihm ein bisschen besser zu gehen. Ah, ein Glück. Der mysteriöse Ruf vorhin. Meinst du, er kam von diesem Pokémon hier? Oh! Mann, oh Mann! Je länger man es anschaut, desto seltsamer wird es. Ich möchte auf jeden Fall gegen es antreten, wenn du es zu ernährt hast. Lass uns am besten unsere Handynummern austauschen, nur für den Fall, dass sowas nochmal passiert. Nice. Und hier, mit diesem Item kannst du deinem Pokémon eine Attacke beibringen, die dir gegen starke Gegner bestimmt hilfreich sein wird. Sternschauer. Seit am Anfang, cool. Überleg dir ja, es ist allerdings gut, wie das nutzt. Die M's kannst du nämlich nur ein paar Mal einsetzen. Aber jetzt sollten wir uns mal deine ganzen Strapazen erstmal ausruhen. Komm, legen wir uns auf den Leuchtturm in eine Verschnaufpause ein. Okay. Was sagst du? Sollen wir die Folge beenden? Ja, das ist einiges für eine Folge, ne? Ja, bin ich auch der Meinung. Na gut, Leute. Ich hoffe, wir haben uns einen guten Eindruck machen heute. Mit den ersten beiden Folgen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Wenn es heißt Pokémon Carmazine und Ja, nicht auf Englisch. Oh, eine Emotion.